Herzlich willkommen zu einem neuen Videozyklus. Mein Name ist Lisa und ich begleite dich auf deinem Weg, den größten gemeinsamen Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei oder mehr natürlichen Zahlen zu bestimmen. Dazu zeige ich dir in diesem Video, was Teilermengen und Vielfachenmengen sind und wie du die Teiler und Vielfachen von natürlichen Zahlen einfach bestimmen kannst. Um diese Videoreihe verstehen zu können, sollst du wissen, wie du natürliche Zahlen multiplizierst und dividierst. Du solltest auch wissen, was eine Zahlenmenge ist und du solltest wissen, was Primzahlen sind. Es wäre auch gut, wenn du die Teilbarkeitsregeln noch im Kopf hast. Solltest du dir noch unsicher sein, schau dir die Videos zu den einzelnen Lernzyklen nochmal an. Bevor wir beginnen solltest du dir ein Blatt Papier und einen Stift holen. Ich werde dir zwischendurch ein paar Aufgaben geben, die du eigenständig lösen solltest. Wenn du dabei Schwierigkeiten haben solltest, kannst du die Erklärungen noch einmal ansehen. Was sind Teiler und Vielfache einer Zahl? Ich beginne mit den Teilern. Wie der Name schon sagt, sind Teiler alle Zahlen, die eine Zahl restlos teilen bzw. dividieren. Diese Zahlen haben dieselbe Eigenschaften. Sie sind Teiler einer Zahl. Daher fassen wir diese Teiler als Menge zusammen. Wir verwenden dafür die Mengenschreibweise. Wie genau das funktioniert, zeige ich dir nun anhand eines Beispiels. Nehmen wir die Zahl 12. Wir suchen bei der ersten Aufgabe alle Teiler der Zahl 12. 12 kann man durch 1 teilen. Das heißt 12 dividiert durch 1 ist 12. Die Umkehraufgabe dazu lautet 1 mal 12 ist 12. Daher sind sowohl die 1 und auch die 12 Teiler von der Zahl 12. Wir schreiben nun die beiden Teiler in die erste Zeile einer Tabelle. Da 12 eine natürliche gerade Zahl ist, ist sie auch durch 2 teilbar. 12 dividiert durch 2 ist 6. Die Umkehraufgabe dazu lautet 2 mal 6 ist 12. Daher sind 2 und 6 Teiler der Zahl 12. Wir schreiben diese beiden Teiler in die nächste Tabellenzeile. Die Ziffernsumme von 12 ist durch 3 teilbar. Daher ist 12 durch 3 teilbar. 12 dividiert durch 3 ist 4. Die Umkehraufgabe dazu lautet 3 mal 4 ist 12. Somit sind die Zahlen 3 und 4 ebenfalls Teiler der Zahl 12. Wir schreiben diese beiden Teiler in die nächste Tabellenzeile. Nun können wir uns jede Tabellenzeile für sich ansehen und erkennen, dass die beiden Zahlen miteinander multipliziert immer 12 ergeben. 1 mal 12 ist 12. 2 mal 6 ist 12 und 3 mal 4 ist 12. Nun können wir alle Teile der Zahl 12 als Menge angeben. Dazu ordnen wir die Zahl der Größe nach. Und so sieht die Mengenschreibweise aus. Die Teiler der Zahl 12 sind 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Gemeinsam sehen wir uns noch die Teiler der Zahl 10 an. Wie jede Zahl ist auch 10 durch 1 teilbar. Die Umkehraufgabe dazu lautet 1 mal 10 ist 10. Wir schreiben die beiden Teiler, also 1 und 10, wieder in die erste Tabellenzeile. 10 ist eine gerade Zahl. Daher ist 10 auch durch 2 teilbar. 10 dividiert durch 2 ist 5. Die Umkehraufgabe dazu lautet 2 mal 5 ist 10. Die beiden Teiler, also 2 und 5, schreiben wir wieder in die Tabellenzeile. Wir kontrollieren wieder. Wir multiplizieren die beiden Zahlen jeder Tabellenzeile miteinander. Also 1 mal 10 ist 10. Und 2 mal 5 ist ebenfalls 10. Nun sortieren wir die Teiler wieder der Größe nach und können alle Teiler in Mengenschreibweise angeben. Das sieht wie folgt aus. Bevor du gleich eigenständig eine Aufgabe löst, möchte ich dir noch eine Merkhilfe mit auf den Weg geben. Der kleinste Teiler einer natürlichen Zahl ohne Rest ist immer die Zahl 1. Der größte Teiler einer natürlichen Zahl ohne Rest ist immer die Zahl selbst. Die übrigen Teiler können wir mit Hilfe der Teilbarkeitsregeln herausfinden. Teiler treten immer paarweise auf. Jetzt bist aber du an der Reihe. Finde alle Teiler der Zahl 6. Pausiere das Video, nimm dir den vorbereiteten Stift und das vorbereitete Blatt Papier und los geht's. Aber versuche es wirklich allein zu lösen, nicht schummeln. Wenn du das geschafft hast, komm zurück zum Video. Da bist du ja wieder. Dann wollen wir unsere Lösung vergleichen. Die Zahl 6 ist durch 1 und 6 teilbar, aber auch durch 2 und 3. Somit sind die Teiler von 6, 1 und 2, 3 und 6. Dann komme ich jetzt zu den Vielfachen einer Zahl. Wie sieht das nun aus? Wenn ich von Vielfachen spreche, dann meine ich immer die Ergebnisse von Multiplikationen. Also einfach die Ergebnisse der Malreihen. Auch die Vielfachen bilden wieder eine Vielfachenmenge. Dieses Mal ist es aber so, dass die Vielfachenmenge unendlich ist. Das werde ich dir gleich anhand eines Beispiels zeigen. Möchte ich also die Vielfachen einer Zahl aufschreiben, wie zum Beispiel von der Zahl 3, dann schreibe ich die Ergebnisse der Dreierreihe auf. Nicht alle, das wäre zu viel, aber zumindest die ersten sechs. Also, wenn ich die Vielfachen ausrechne, multipliziere ich zuerst mit 1. 3 mal 1 ist 3. 3 mal 2 ist 6, 3 mal 3 ist 9, 3 mal 4 ist 12, 3 mal 5 ist 15 und 3 mal 6 ist 18. Diese Reihe könnte ich jetzt unendlich lang fortsetzen. Das möchte ich aber an dieser Stelle nicht. Deswegen schreibe ich am Ende einfach nur Pünktchen und schließe die Mengenklammer wieder. Wir machen noch ein Beispiel zusammen. Dann bist du wieder an der Reihe. Wir suchen die ersten sechs Vielfachen der Zahl 5. Wir multiplizieren also wieder die Zahl mit der 1. 5 mal 1 ist 5. 5 mal 2 ist 10. 5 mal 3. Ist 15, 5 mal 4 ist 20, 5 mal 5 ist 25 und 5 mal 6 ist 30. Wir können auch dies wieder unendlich oft fortsetzen. Das möchten wir aber an dieser Stelle nicht. Also machen wir wieder drei Punkte und schließen die Mengenklammer. Bevor du gleich eigenständig eine Aufgabe löst, möchte ich dir auch hier wieder eine Merkhilfe mit auf den Weg geben. Das kleinste Vielfache einer Zahl ist immer die Zahl selbst. Aber das hast du bestimmt schon gemerkt. Und das Vielfache einer Zahl ist immer das einfache, zweifache, dreifache einer Zahl. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Schreibe die ersten sechs Vielfachen der Zahl 12 an. Nimm dir Stift und Papier, Pausiere das Video und los geht's. Aber nicht schummeln. Du hast alle Vielfachen gefunden? Dann vergleichen wir wieder. Ich blende dir die Lösung ein. Hast du dieselben Vielfachen gefunden? Im nächsten Video zeige ich dir, wie du den größten gemeinsamen Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache mit Hilfe der Teiler und Vielfachenmengen bestimmen kannst. Ich freue mich wieder, wenn du einschaltest. Bis dann!